Einer ist tot. Arsch mich. Der Ach, ist an. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wir haben alle. Wir haben alle. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pitforge mit immer wieder dem Gauner. Okay, Tim. Warte mal kurz. Ich muss mal hier einstellen. Hallo. Okay, so. Meinst du, wir finden einen guten Gegner oder werden wir gleich umgeklatscht? Wollen wir direkt zu 50 gehen oder so? Ja. Oh no. Zur Burg. Du wirst umgeklatscht, ne? Ist egal. <lacht> Vor allem, Bo sind wir One-Hit. Also, mein Donner macht 12 Schaden. Ja, meiner macht 8,5. Was? Auf welchem Level hast du die? Fünf. What the hell? Ich habe die auf drei. Komm. Weißt du, was das für ein leckerli für die ist, wenn die das kriegen, ne? Ja. Ich hör immer, wie du dich mutest und endmutest. Musst du ja immer einen fahren lassen. Soll immer ja. so. Okay, <lacht> <lacht> <lacht> Lego. Ich hör mich einfach. Du weißt, wir werden so elend. Nein. Nein, hier ist ein Schloss wieder so. Oder ist es das Schloss? Die ich trinke nur Ich ein Partikel gesehen. Nein. Das ist doch dieses Schloss hier, wo ich letztes letzte Mal hätte. Oh. Drei Leute. Oh. Uff. Aber hau die weg, hau sie komm, lass weiterlaufen. Oh mein Gott, wie viele! Oh mein Gott, er hört sich. Oh mein Gott, Jonas ist mir reingelatscht. Hab ihn. Okay, wollen wir wieder zum Schloss oder wollen wir jetzt einfach halt weiterlaufen? Weiter. Wo bist denn du gerade? Ne, ist Jonas, hier ist Tim, okay. Ey, wir werden so verrecken. Ich sehe schon, wie wir okay. so One-Hit sind. Ne, denk nicht. Wollen wir zum nächsten Schloss? Es gibt doch noch eins weiter, oder? Ja, die da hinten. Ja, lass da hin, oder? Oh, Scheiße. Oh, da ist einer, da ist einer. Der ist rot. Der ist rot. Wo? Ah, das bist du, Mann, ey. Junge. Was machst du für Sachen? Oh fuck. Oh fuck. Wer ist das? Das sind die, ne? Ja. Das sind die beiden. <lacht> Rennt weg. Den hol ich mir. Ich glaube, der hat sich ausgelockt. Ja, ja, also hier bei mir ist der weg. Da, ja, das ist einer. Feuerhacke. Und Wo ist der? Okay, komm her. Komm hier, statt hinten, Ruhe. Herr ja, Tim, wo rennen wir jetzt hin? Ins Leere, komm, oder? Wie? Komm hier runter zu Lava, zu der Kiste. Bin ich da? Äh, ich bin's Stein, ne? Ja. Meinst du? Ich seh ihn. Hab ihn getroffen. Ja, Mann. <lacht> one hit? Ja, one hit. Ich hab rechtsklick gedrückt und direkt den Hit gelandet. Oh, hier kam Kampfschwanz, ich kann schon kann, kann, kann tracken. Es ist krank, Tim. Und ich nimmst einen Stein. Er wird hier links sein irgendwo. Nein, der ist hier vorne, komm mit. okay. 108 Blöcke. Oh, oh, oh, wir oh. sind bei der Burg, Tim. Tim. Da, da oben. ja tim, 40 blöcke, 30 blöcke tim hör mal auf alleine rum oben komm, komm ich hin hoch komm, ich oh, aber hoch. nicht hochpern ich hoch <lacht> ich seh ne ich seh ihn. oh mein gott man kriegt doch doppelt xp wenn man ne Burg äh, einnimmt oder? war das so? ja wenn man ja, den, wenn man ne leute killt und so ne und wenn XP-Flaschen erfüllt. Okay, das ist denn eigentlich müsste man bei den Doppel-XP nehmen wir denn die Bogen ein und dann aktivieren die die Flaschen einfach. Wow. Was denn? Das ist voll viel. Oh nein, renn, renn, renn. Was, was? Kampfschwank, Kampf, gute Rüstung. Ja? Die dir unten gesehen. <lacht> <lacht> oh, da kam eine Pearl, ne? Hast du es gesehen? Josh. Hm? Oh. Was? Warte, ich schieße den Bogen ab, vielleicht bekommt P-Ding. Warte, warte. Rennen! Renn einfach aber kreuz und quer, ne? Renn einfach so. Oh. Denn wir werden sterben, ne? Ja. Ja, und du gehst auch noch nicht. Ich feiere das. Oh, hier ist er. Oh, wir sind da, Junge. Wir sind ich weiß. Das ist ein bitte Borg! Weiß! Hab ihn getroffen! Wo ist er denn? Ah! Oh. Alter, der hat ein äh, Dings, ne? Drinks, ne? Dragons, Ist egal, kann man gehen drauf. Wollen wir? kein Schild, ne? Der Track first, glaub ich. Oh. Der ist da, der ist da, der ist da. Knochen, kein Knochen. Ja? One hit. Nein. Ja, hatte. hat Oh, er kommt, er kommt einer. Oh mein Gott, er tötet mich, er tötet mich. Er tötet, er tötet mich, er tötet mich, er tötet mich, er tötet mich. Komm alle, kommen kommt alle. Einer ist tot. Arsch mich. Aber der ist an, ich ihn. hab ihn. Ich hab ihn, wir haben alle! Wir haben alle! <lacht> <lacht> wir haben alle! Tim, lass abhauen aber, ne? Die können wegmachen, die können back machen, lass abhauen! Abhauen! Abhauen, komm, Tim! Ich werde dich hau damit Lash, der und alles! Ja, kann, kann schon sein, aber dann werden wir die wieder umklatschen. Ja. Oh ja, Stärke 2 ist lecker. Vor <lacht> allem wir haben ja schon Plus gemacht, ne? Also wenn wir jetzt sterben. Nicht schlimm. Was hatten die für Waffen? Schlechte. Snowfall wird Ja, wollen wir zu ihm? Wer? Snowfall? Geh okay, hin. Und da oben. Mit nur Lappen, glaube ich. Leute, weg, weg. Ja? Ja, komm, schon. Alles weg. Digga, wie er rennt. Er rennt zum Spawn, damit wir nicht schlagen können. Pass auf, er wird's umdrehen, er wird umdrehen. Uff. Oh. Kann, kann ihn auch schlagen? Nee, nicht mehr. Ich kann oh, nicht mehr shit. Oh, ich kann ich die noch. Full, full kann ich auch nicht schlagen. Schon. Geh weg, da ist die Herzen. Renn weg, Josh. Oh mein Gott. Renn weg. Bist du hinter mir? Ja, einer kommt noch. Komm. Kannst du ihn okay. schlagen? Oh mein Gott, oh mein Gott, Tim, Tim. Ja, renn hinter. Kannst du ihn nicht schlagen. Oh mein Gott, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, Tim so tot bin, Ich kann nicht mehr essen mehr ich weg Ich kann nicht schlagen Ja, bei mir leckt es aber ich Kann nicht schlagen. ich schlagen Der Small -Decker. Ist OP, okay, oder? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich weiß nicht mehr, wo ich mich lang gepört habe. An der... an der vorne Ich muss weg, ich bin schon weg Ich bin 11 Ich helf. hab ich mich schaden gemacht, ne? Bist du safe? Ich bin safe, ja da kommst du wieder er ist hier bei mir ein wegproblem ja ich töte ihn nächsten nee, ein anderer, glaube ich oder oh, kommt zu mir du das oh mein gott man du machst mir immer so eine angst wenn du rot bist ja ist gut gift potion ist viel zu okay so oh oben drauf. Komm, TP dich zu mir einfach jetzt. Nein, das sind noch, das sind noch. TP dich zu In mir. TP dich. Ich tipi mich schon weg. TP dich zu mir einfach. Jetzt sofort TP hin. Ich tipi mich gerade weg. Und Dann TP dich, dich zu mir. Ja, klar. Ich. Wie du gehst zum Spawn lieber? Ich suche uns, ne? Echt? Ich bin an der Border. Lol. Wo oh, hier ist jemand? Echt? Wer? Uns. Oh, crit PVP und RNZ crit oh, äh, PVP ist sehr gut Der hat sehr guten Echt? Stuff Ja, mega guten Stuff Und wer noch? Mega Wer noch? Oh, ein Muffin Wie, ein Muffin Wo kommst, kommst du hoch oder wo bist du? Nein, hier ist Geodricks Ja? Ja, also Warte, ich geh mal kurz zu sehen Ich <lacht> den er schreckt ihn mal echt. Der ist hier, hier, hier. Ich hab ihn. Oh mein Gott, der ist ja, ja. Wenn ich ihn töte. Ich bin hinten an ihm dran. Er lockt sich safe aus. Wo ist der? Er sieht schon so aus. Hör an ihn ran. Du kannst dich Ja, Er sich hat sich weggepört. Ich hab keine Perls mehr. Keine Ahnung, wo du seid. Komm schnell, Josh. Äh, wo denn wo? Ich bin bei der Burg. Oh wo ja, denn? Ich, da hat die den Typ gewonnen, ich darf jetzt runter. Wo denn? Ach ja. Oh, er es leckt, oder? Ja. Ja, es oh, leckt so hart. Es leckt so hart. Oh jetzt hab... man, der hat man hat dich Hat er? Oder? Okay, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ciao, ciao! ciao.